Wie ihr alle wisst, ist nächste Woche Black Friday und auch wir wollen euch etwas Gutes anbieten zu diesem Termin. Wir hatten jetzt wirklich vieles, gutes Feedback bekommen zu unseren Video-Tutorials. Deswegen erhaltet ihr mit dem hier eingeblendeten Gutscheincode 50% Rabatt auf wirklich alle Video-Tutorials von unserer Webseite. Also nutzt diese exklusive Chance, geht auf unsere Webseite und sichert euch die Video-Tutorials. Vielen Dank.